Hashtags sind auf Instagram das A und O, um die Bekanntheit zu steigern. In diesem Video erklären wir dir ihre Funktionsweise und wie du sie richtig einsetzt. Das Wichtigste kurz zusammengefasst. Instagram ist mit über 9 Millionen Nutzern allein in Deutschland eines der größten sozialen Netzwerke. Dementsprechend braucht es aber auch eine Strategie, um mit dem eigenen Business erfolgreich ein Profil mit viel Reichweite aufzubauen. Wichtig dabei die Hashtags. Aber auf was gilt es dabei genau zu achten? Lege dich, am besten von Anfang an, auf eine Nische fest, denn nur so funktioniert die Strategie so gut und effektiv wie möglich. Bedeutet, du spezialisierst deine Beiträge, um dadurch mehr Follower, Likes und echte Fans zu gewinnen. Den Content und die geteilten Informationen solltest du dabei so aufbereiten, dass genau deine Zielgruppe angesprochen wird. Schauen wir uns hier einmal das Instagram-Profil von Kundenwachstum an. Die Seite ist erst seit einigen Monaten aktiv, aber auch hier lässt sich die Hashtag-Strategie gut verdeutlichen. Mithilfe der Hashtags beschreiben wir ein Bild genauer. Das Wichtige ist dabei aber, dass dein Beitrag von anderen Nutzern leicht gefunden werden kann. So gewinnst du automatisch Follower, die bereits zu deinem Unternehmen und deiner Zielgruppe passen. Genau aus diesem Grund entscheiden sich viele Unternehmen für die Plattform Instagram. Während auf anderen Social Media Plattformen wie Facebook oder Twitter die Hashtags nur eine Art Ergänzung darstellen, sind sie auf Instagram das A und O. Diese Vorteile bietet Instagram für dein Unternehmen. Zu der richtigen Strategie gehört auch die richtige Uhrzeit. Finde heraus, wann deine Follower aktiv sind. Gibt es zum Beispiel eine bestimmte Uhrzeit, Wann die meisten Reaktionen zu deinen Beiträgen kommen? Diese Daten zu beobachten und zu analysieren ist sehr wichtig, da es am Ende ja darum geht, Instagram als Kanal zur Kundenakquise zu sehen. Ein weiterer Vorteil ist, dass du mit deinen Posts und Stories genau die Menschen erreichst, die du auch erreichen möchtest. Dadurch entsteht natürlich auch eine Zeit- und Energieersparnis, da du nicht krampfhaft versuchst, User zu erreichen, die sich am Ende vielleicht gar nicht für dein Unternehmen interessieren. Außerdem kannst du relativ schnell neue Follower gewinnen, ohne Geld für Werbeanzeigen ausgeben zu müssen. Du wirst sehen, dass sich deine Reichweite automatisch von Mal zu Mal erhöhen wird und das nur, weil du regelmäßig postest und die richtigen Hashtags verwendest. Wenn du mehr zum Thema Hashtags erfahren möchtest, dann schau doch mal auf unserer Website vorbei. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Außerdem hast du die Möglichkeit, an einer kostenlosen und unverbindlichen Sichtbarkeitsanalyse teilzunehmen. Hier gehen wir mit dir deine Webseite durch und schauen, was aus SEO-Sicht noch verbessert werden kann. Das Supportteam von Kundenwachstum freut sich auf dich. Besuche uns auf www.kundenwachstum.de.